Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Äh, heute bin ich äh, wunderschön in Thüringen. Ähm, wie ihr seht, es ist es äh, nicht gerade winterlich draußen, obwohl das eigentlich winterlich sein sollte. Die Sonne scheint, das ist sehr schönes Wetter, sehr angenehm, äh, um die 10 Grad. Und äh, ich bin jetzt, wie gesagt, hier in Thüringen, um den Ludwig abzuholen und äh, habe schon den Adam eingesammelt. Denn wir fahren jetzt nach Heidenheim und werden dort einiges an Reviews aufnehmen und ein paar Nachdrehs für ein paar unserer Projekte machen und äh, da nehme ich euch einfach gerne mal mit auf die Reise und hoffe, ihr habt viel Spaß bei den Bildern und wir sehen uns dann später wieder. Ja, für alle, die sich gefragt haben, ob Tristan noch lebt, ich habe den Beweis, er existiert noch. Nicht, nicht mehr, ich bin ich ausgebrochen. <lacht> Ja, hallo Leute, also wir sind jetzt hier in Heidenheim angekommen und ich bin jetzt, äh, genauer gesagt, zum ersten Mal hier in unserem Lager und ja, ich guck's mir jetzt einfach mal an und ihr kommt mal mit, mal schauen, was da so los ist. Also wenn man da Amos und Hammer hat, dann das ist das jetzt keine große Sache. So, warte, jetzt was drauf. Alle, Ja, mal in der musste mit alle, oder? nicht? Ja. Das ist doch zu weit. Nein, nein, nein. Der erste. Ich glaube, ich muss Was ist das Ach, heute? Ich bin hier. Adam. Du mach mal dein Licht. Oh, ein ja, wir haben jetzt einen, einen kleinen Nachtdreh hinter uns gebracht. Ich habe eine, eine erste kleine Gastrolle gehabt. Man sieht mich zwar nicht, aber man hört meine Stimme zumindest. Und jetzt werden wir alles abbauen und nach Hause fahren, was trinken, ein bisschen abschalten, ein bisschen quatschen. Und dann geht es morgen weiter mit Aufräumen des Lagers. Da seht ihr dann auch noch ein paar Bilder. Also dann wünsche ich schon mal eine gute Nacht, falls ich nachher keine Bilder mehr mache und wir sehen uns später. Die Hallo. Hallo. Nachdem wir jetzt Fotos gemacht haben für unser Team, sind wir schon seit ein paar Stunden am Werk in unserem Lager, wie ich gestern angekündigt hatte. Also vorher im Video sozusagen. Und jetzt zeige ich euch mal den Zwischenstand. Das ist noch nichts so viel passiert, also ein bisschen was. Sieht schon ein kleines bisschen aufgeräumter aus. Hier werden noch die letzten, die ersten Sachen beschriftet. Da hinten werden fleißig Sachen sortiert. Und äh, ich zeige euch noch mal den Zwischenstand, wenn es fertig ist. Der ist Ja deswegen, das kannst du nicht rausmachen. machen. Aber auch zu Aschen, bitte? Jetzt konnte ich's. So, WM5. Du musst das Mikro oben und herzlich willkommen. Ja, hinter mir ist ein bisschen laut. Wir sind jetzt hier äh, auf unserem Drehgelände sozusagen und bereiten gerade äh, den, den Mafia Kurzfilm vor. Ja. Ähm, wir haben jetzt das große Glück, so einen, so einen richtig coolen Oldtimer zu haben und die Leute sind auch schon richtig cool gestylt im Mafia-Style. Und wenn man zurück noch ein bisschen am Auto rumgefummelt, oder der Oldtimer braucht, hat ein bisschen eine besondere Pflege, ist klar. Ähm, dann werden wir aber anfangen bald zu drehen und äh, vielleicht habe ich noch ein paar Impressionen äh, reinzuschieben. Ja.